So, eine Woche, das ja, und und ja, ja. so, so. Sie denken also, das ist eine typische Bibliothekarin, die verstaubte Bücher sortiert, bei verpennter Abgabefrist Mahngebühren aufbrummt. Und wenn es... Oh, sorry. Und Bibliotheken sind sowieso total veraltet, seit es das Internet gibt. Na dann passen Sie mal auf. Die Hochschulbibliothek der ZHAW ist auf Ihr Studium ausgerichtet. An unseren drei Standorten in Bettenswil, Winterthur und Zürich finden Sie alle relevanten Bücher, Publikationen und Artikel zu Ihrem Fachgebiet. Sortiert und fundiert. Nicht so wie der Wildwuchs aus dem Netz. Besonders geschätzt in den Quellenangaben Ihrer Bachelorarbeit. Entschuldigung. Hallo. Hier wird Ihnen beim Recherchieren, beim Korrekten. Sie ähm, Haben Sie nur das geile Sogar bei schier unlösbaren Problemen. Wer lieber selber stöbert? Kein Problem. Die Bücher sind nach Themen geordnet und frei zugänglich. Sie erhalten Zugriff auf ein schweizweites Netzwerk von Hochschulbibliotheken. Online bestellen? Hier abholen. Wer es lieber digital hat, benutzt den Buchscanner. Mit Texterkennung und finger weg Retouchier programm noch viel umfangreicher als das Printangebot ist die Auswahl an E-Books und E-Journals. Und Fachdatenbanken und elektronischer Nachschlagewerke. Ja, ja, und übrigens, darauf und den gesamten Bibliothekskatalog können Sie von überall zugreifen. Das ist Ihre Bibliothekskarte. Hier können Sie rund um die Uhr Bücher zurückgeben. Das sind die Schließfächer. Und diese sind sogar rollbar. Sehr beliebt übrigens. Hier können Sie sich verpflegen. Das dürfen sie nicht. Das sollten sie nicht. Die hier können Sie ausleihen. Die hier auch. Die hier kaufen. Und die können sie sich in die Ohren stecken und überall ungestört lernen. Psst. Oh. Sogar Gruppenräume stehen zur Verfügung. Die hört ihr nichts. Das ist die Bibliothek von heute. Die hoch. So, jetzt aber die Hochschulbibliothek der ZHAW! Psst. Mein Gott, gewisse Dinge ändern sich einfach nie. Sie wenden aber nicht jemanden zu uns. Na ja, doch, eine Hochschulbibliothek ja. werde ich, also, oder? Also, das geht's jetzt aber nicht. Wer hat schon wieder einen Pizza abgesteckt? Ich habe dann, dann ist sie halt so zauber.